Wie man eine möglichst konstante Gleichspannung bzw. einen konstanten Gleichstrom erzeugen kann, ist Thema dieses Videos. Eine recht konstante Gleichspannung stellen Akkus bereit, doch auch hier gibt es Knackpunkte. Die Nennspannung dieses Bleiakkus beträgt 12 Volt, aber fast immer, wenn ihr ein Voltmeter an die Anschlussklemmen haltet, werdet ihr eine davon zumindest leicht abweichende Spannung messen. Die chemische Zusammensetzung im Innern der Akkuzellen ändert sich während des Lade- bzw. Entladevorgangs. Die Spannung liegt zwischen der Ladeschlussspannung von 14V und der Entladeschlussspannung von 11,2V. Es gibt eine weitere Eigenschaft von Akkus, die beachtet werden muss, wenn eine konstante Spannung für eine Anwendung benötigt wird, der Zusammenhang zwischen Strom und Spannung beim Anschließen einer Last. Im unbelasteten Zustand messen wir eine Spannung von 123 Volt und nach anschließen einer 12V 10 watt Glühbirne fällt diese auf unter 121 Volt. Ein Strom von etwa 800mA fließt aus dem Akku, der von einem Fluss von Ionen im Innern der Akkuzellen generiert wird. Die Geschwindigkeit der Ionenbewegung ist begrenzt, daher sinkt die Konzentration bestimmter Ionen in der Nähe der Elektroden und somit ebenfalls die Ausgangsspannung. Je höher der Strom aus dem Akku, umso geringer ist die Ausgangsspannung. Der Akku verhält sich wie eine ideale Spannungsquelle mit einem in Reihe geschalteten Widerstand an einem der beiden Pole. Den Widerstand dieses hypothetischen Bauteils innerhalb der galvanischen Zelle bezeichnet man als Innenwiderstand des Akkus. Dieser Innenwiderstand ist keinesfalls konstant. Neben dem Laststrom beeinflusst auch der Ladezustand und die Temperatur eines Akkus dessen Innenwiderstand. Generell gilt, je höher die Kapazität des Akkus umso niedriger der Innenwiderstand, da die Abmessungen der Elektroden, hauptsächlich deren Oberflächen, größer sind. Nicht nur Akkumulatoren, sondern sämtliche Spannungsquellen in einer realen Welt sind von diesem Effekt betroffen. Der elektrische Widerstand von Generatorwindungen oder von Gleichrichtern bewirkt ebenfalls einen messbaren Innenwiderstand einer realen Spannungsquelle. Ein Schrittmotor wird hier als mini verwendet und auch an diesem ist ein Abfall der Spannung zu beobachten, wenn weitere Verbraucher an die Spannungsquelle angeschlossen werden. Im Video zu Spannungsteilern haben wir gelernt, wie man einen Bruchteil der Spannung einer Spannungsquelle erhalten kann. Durch den veränderbaren Widerstand eines Potentiometers kann die Ausgangsspannung am Spannungsteiler nachjustiert werden, sobald sich die Akkuspannung ändert. Ein weiterer, ebenfalls justierbarer Widerstand ist ein Transistor, der verwendet werden kann, um eine Spannungsstabilisierungsschaltung zu kreieren. Die Basis des NPN-Transistors ist an einen Spannungsteiler angeschlossen, der von R1 und einer 10er Diode gebildet wird. Wie im Video zu Spannungsteilern erläutert, stellt die 10 eine nahezu konstante Spannung bereit, solange die Eingangsspannung diesen Wert nicht unterschreitet. Sobald eine Last an die Ausgangsklemmen des Schaltkreises angeschlossen wird, bildet die Emitter-Kollektor-Strecke des Transistors und die Last den zweiten Spannungsteiler des Stromkreises. Ist der Lastwiderstand konstant, so ergibt sich der Spannungsabfall an der Last aus dem änderbaren Widerstand der emitter kollektor des Transistors. Wie im Video zu den Eigenschaften von Bipolartransistoren gezeigt, liegt der Widerstand des hier verwendeten Darlington Transistors bei einer Emitterbasisspannung von etwa 0.7V über 20 Kiloohm, während dieser bei einer Basisspannung von etwa 1.4V auf wenige Ohm sinkt. Normalerweise ist der Widerstand der Last deutlich unter dem Maximal- und über dem Minimalwiderstand der emitter womit die emitter basis in dem Schaltkreis etwa 1,2V beträgt, sobald der Schaltkreis an eine Spannung angeschlossen wird. An den Ausgangsklemmen messen wir eine Spannung von 5,6V, an der 10 6,8V und zwischen Emitter und Basis des Darlington-Transistors 1,17V. Die drei Spannungen sind miteinander verknüpft, die Ausgangsspannung plus der Emitterbasisspannung ist immer gleich der Zehnerspannung. Die Zehnerspannung ist unabhängig von der angeschlossenen Last und die Emitterbasisspannung bewegt sich wie bereits angedeutet in einem sehr engen Bereich, womit die Ausgangsspannung ebenfalls fast unabhängig von der angeschlossenen Last ist. Sinkt der Widerstand der Last, fällt auch die Ausgangsspannung, die der Spannung an der Last entspricht was eine steigende Spannung zwischen Emitter und Basis hervorruft. Mit zunehmender Emitter-Basis-Spannung sinkt der Widerstand der Emitter-Kollektor-Strecke des Transistors ebenfalls, was wiederum eine steigende Ausgangsspannung bewirkt. Die Rückkopplung durch den Schaltkreis gleicht die fallende Spannung aus, die durch einen sinkenden Lastwiderstand verursacht wird. Steigt andererseits der Widerstand der Last, würde damit die Emitter-Basisspannung fallen, was einen steigenden Widerstand der emitter kollektor bewirkt. Ein Anstieg des Lastwiderstands wird durch den Schaltkreis ausgeglichen, indem der Transistorwiderstand ebenfalls steigt. Eine steigende Eingangsspannung würde ebenfalls eine steigende Ausgangsspannung bewirken, aber auch eine fallende Emitter-Basisspannung und somit einen steigenden Emitter-Kollektor-Widerstand. Dieser steigende Emitter-Kollektor-Widerstand gleicht den Anstieg der Eingangsspannung aus, wobei einzig die Basiskollektorspannung steigt. Umgekehrt bewirkt eine fallende Eingangsspannung eine steigende Emitter-Basisspannung und somit einen Abfall des Widerstands der Emitter-Kollektorstrecke. Wiederum gleicht der Schaltkreis die sich ändernde Umgebungsvariable aus und regelt die Ausgangsspannung auf ihren Zollwert. Den Regelkreis bezeichnet man als Linearregler, da die Beziehung zwischen dem Widerstand des Transistors und der Eingangsspannung linear ist. Ein guter Linearregler verhält sich wie eine nahezu ideale Spannungsquelle, der Innenwiderstand ist kaum messbar. Die Stabilität der Ausgangsspannung kann durch die Verwendung eines Operationsverstärkers im Komparatormodus deutlich verbessert werden. Der Verstärkungsfaktor eines Operationsverstärkers ist deutlich höher als der eines einzelnen Bipolartransistors, womit der Transistor mit einem höheren Basisstrom angesteuert wird, sobald die Spannung am invertierenden Eingang unter die des nicht invertierenden Eingangs fällt, der wiederum mit der Referenzspannung verbunden ist. Die Ausgangsspannung kann auf einen beliebigen Wert zwischen der Zehnerspannung und fast der Eingangsspannung eingestellt werden. Wird der NPN-Transistor durch einen P-Kanal-Mosfet ersetzt, muss der invertierende Eingang an die Referenzspannung angeschlossen werden, während der nicht-invertierende Eingang an das Potentiometer am Ausgang angeschlossen wird. Es handelt sich wiederum um eine negative Rückkopplung. Steigt die Ausgangsspannung, so steigt die Eingangsspannung am nicht-invertierenden Eingang des Operationsverstärkers und somit auch die Spannungsdifferenz zwischen den beiden Eingängen. Eine höhere Spannungsdifferenz zwischen invertierendem und nicht-invertierendem Eingang führt zu einer höheren, positiven Ausgangsspannung des Operationsverstärkers. Eine höhere positive, also eine niedrigere negative Spannung zwischen Source und Gate des P-Kanal-Mosfets führt zu einem höheren source drain widerstand und somit letztlich wieder zu einer Verringerung der Ausgangsspannung des Regelkreises. Die minimale Spannungsdifferenz zwischen Ein- und Ausgangsspannung dieses Regeltyps ist kleiner als die der zuvor gezeigten Schaltungen, da der Transistor jetzt durch eine negative Spannungsdifferenz zwischen Source und Gate eingeschaltet wird. Die Spannung zwischen Source und Drain, welche der minimalen Dropout-Spannung entspricht, beträgt damit nur noch wenige Millivolt. Es handelt sich um einen sogenannten Low-Dropout-Regler oder kurz Low-Drop-Regler. Beim Regeln der Ausgangsspannung wandelt der Längstransistor eines Linearreglers ständig elektrische Leistung in Wärme um. Der Raspberry Pi benötigt eine elektrische Leistung von etwa 2W bei einer Eingangsspannung von 5V, womit 22 Watt elektrischer Leistung von dem Linearregler in Wärme verwandelt werden, wenn der kleine Computer wie hier an einer 12V Batterie betrieben wird. Ein großer Kühlkörper ist erforderlich, um den Hitzetod des Transistors in dem Schaltkreis zu verhindern. In diesem Schaltkreis arbeitet der Operationsverstärker als schmitt Die Ausgangsspannung ist nicht so glatt wie bei den vorherigen Schaltungen. Diese schwankt mit einer Amplitude von etwa 1.0V, abhängig von den Widerstandswerten von R4 und R5. Sobald die Eingangsspannung des schmitt die untere Schaltschwelle erreicht, wird der NPN-Transistor voll eingeschaltet und dieser wird komplett ausgeschaltet, wenn die obere Schaltschwelle erreicht wird, womit der Transistor nur für kurze Zeit in dem Bereich hoher Verlustleistung verweilt, die somit minimiert wird. Idealerweise wird von einem derartigen Schaltkreis keine elektrische Leistung in Wärme umgesetzt, jedoch entstehen in einer realen Welt immer Verluste. Die Änderungsgeschwindigkeit der Ausgangsspannung des Operationsverstärkers begrenzt die Schaltgeschwindigkeit des Transistors, der ebenfalls nicht zeitlos schaltet, und der Schaltstrom verursacht immer Rauschen, was die Effizienz ebenfalls herabsetzt. Der Kondensator wird benötigt, um elektrische Energie im Ausgangskreis zu puffern. Je höher die Kapazität, umso niedriger ist die Schaltfrequenz des Transistors. Wirklich gut wird dieses Prinzip von sogenannten Schaltnetzteilen umgesetzt die in einem weiteren Video behandelt werden. Ein Spannungsregler kann die am Ein- oder Ausgang auftretenden Störungen nicht ohne Zeitverlust ausgleichen. Wird zum Beispiel ein Elektromotor an den Ausgang angeschlossen, so treten immer dann Spannungsspitzen auf, wenn eine der Spulen durch den Kommutator schlagartig ausgeschaltet wird. Die Gleichspannung wird von einem unerwünschten Wechselspannungsanteil überlagert. Je schneller der Regelkreis auf diese Schwankungen reagiert, umso geringer die Verzerrungen. Der aus einem Transistor aufgebaute Regler zeigt deutlich messbare Restwelligkeit. Der Linearregler mit Operationsverstärker beginnt stark zu schwingen. Es ist ein generelles Problem von Regelkreisen, dass verzögerte oder zu starke Gegenreaktionen Schwingungen auslösen können. Es bedarf recht komplexer Schaltkreise, um die Schwingungen weitgehend unterbinden zu können. Der Kauf integrierter Reglerschaltkreise ist daher die beste Lösung. Wie zu sehen, kann der hier verwendete L4940V5 das Ausgangssignal weitestgehend glätten. Zusätzliche Vorteile dieses Reglers sind integrierte Schutzschaltungen gegen Überhitzung und Kurzschluss. Eine einfache Möglichkeit, Verzerrungen weiter zu minimieren, besteht darin, einen Kondensator parallel zu den Ausgangsklemmen anzuschließen. Je höher die Kapazität des Bauteils, umso größer der Effekt. Wie im Video zu RC-Gliedern erläutert, kann ein Tiefpass genutzt werden, um hohe Frequenzen eines Wechselspannungssignals abzublocken. Je höher der Widerstand oder die Kapazität des linearen Schaltkreises, umso besser ist die Filtereigenschaft. Nachteilig ist, dass der Innenwiderstand am Ausgang des Tiefpasses um den Betrag des verwendeten Widerstandes steigt. Wird der Widerstand durch eine Spule mit niedrigem internem Widerstand, also relativ großem Drahtdurchmesser, ersetzt, wirkt der Schaltkreis ebenfalls als effektiver Filter. Kleine Spulen aus gewickeltem Kupferlackdraht werden üblicherweise für diesen Zweck verwendet. Je niedriger die Frequenz der zu filternden Wechselspannung, umso größer müssen die verwendeten Drosselspulen sein. Zur Demonstration wird hier eine sehr große Spule verwendet. Es handelt sich um einen Ringkerntransformator. Als Spannungsquelle fungiert der Schrittmotor wiederum als Mini-Generator. Verglichen wird ein RC-Filter mit einem 15 Ohm Widerstand und ein LC-Filter mit dem Ringkerntrafo unbekannter Induktivität. Beide sind mit einem Elektrolytkondensator von 22 Mikrofarad in Serie geschaltet, an dem die Spannung gemessen wird. Der ohmsche Widerstand, sowohl der Primär- als auch der Sekundärwicklung des Trafos liegt deutlich unter 15 Ohm. Die Filterung an dem LC-Filter ist etwa gleich der an dem RC-Filter. Werden beide Sekundärwindungen in Reihe geschaltet, verbessert sich die Filterwirkung. Mit steigender Frequenz, also steigender Generatordrehzahl, ist ebenfalls eine verbesserte Filterwirkung zu erkennen. Wird die Primärwicklung verwendet, die eine höhere Induktivität besitzt, so erhalten wir eine fast ideale Gleichspannung. Bisweilen erfordert eine Anwendung einen konstanten Strom anstelle einer konstanten Spannung. Der Regelkreis muss leicht abgeändert werden, um eine andere Art der Rückkopplung zu erhalten. Mit sinkendem Widerstand der Last muss die Ausgangsspannung ebenfalls sinken, der Widerstand des Transistors also steigen. Der Spannungsabfall an der Zehnerdiode ist konstant, folglich hängt das Potential zwischen Emitter und Basis von der Spannung an R2 und somit vom Stromfluss durch dieses Bauteil ab. Es besteht auch hier eine negative Rückkopplung. Steigt der Strom durch den Ausgangskreis und damit auch durch R2, verursacht durch einen fallenden Lastwiderstand, so sinkt die Emitter-Basisspannung. Bedenkt, dass die Zehnerspannung konstant bleibt, während die Emitterspannung steigt. Womit der Widerstand der Emitter-Kollektor-Strecke des Transistors steigt und so der fallende Widerstand der Last ausgeglichen wird. Selbst wenn die Ausgangsklemmen kurzgeschlossen werden, was einer extrem niederohmigen Last gleichkommt, steigt der Strom nur leicht. Eine steigende Eingangsspannung würde ebenfalls einen steigenden Strom durch die Last verursachen, der ebenfalls durch einen steigenden Transistorwiderstand ausgeglichen wird. Ebenso wird eine fallende Eingangsspannung durch den Regelkreis ausgeglichen. Durch das parallel zur Zehnerdiode geschaltete Potentiometer kann der Ausgangsstrom stufenlos justiert werden. Durch Verwendung eines Operationsverstärkers kann die Präzision des Regelkreises verbessert werden. Ein Operationsverstärker verstärkt die Spannungsdifferenz zwischen dem invertierenden und dem nicht invertierenden Eingang mit einem hohen Verstärkungsfaktor, wodurch die Ausgangsspannung und somit die Spannung am invertierenden Eingang steigt, bis das Potential zwischen den Eingängen nahezu null ist, die Spannung am nicht-invertierenden Eingang bleibt ja konstant. Zwischen Eingang und Ausgang des Operationsverstärkers besteht eine negative Rückkopplung. Steigt der Widerstand der Last, so sinkt dadurch der Strom durch R2 und damit auch die Spannung am invertierenden Eingang und so steigt die Spannungsdifferenz an den beiden Eingängen, wodurch die Ausgangsspannung ebenfalls steigt. Mit steigender Ausgangsspannung wiederum steigt der Strom durch den Ausgangskreis, also auch der Spannungsabfall an R2. Erneut pendelt sich die Situation bei einer Spannungsdifferenz von nahezu 0V zwischen den Eingangsklemmen ein und der Strom wird wieder auf die vorgegebene Stärke nachgeregelt. Die Änderung der Stromstärke beim Kurzschließen der Ausgangsklemmen fällt deutlich geringer aus als bei dem Regelkreis ohne Operationsverstärker. Auch Schwankungen der Eingangsspannung werden besser ausgeglichen. Ein konstanter Strom wird neben Messzwecken auch für elektrochemische Reaktionen benötigt. Für eine kontrollierte Abscheidung von Metallen in einer gewünschten Schichtdicke wird ein möglichst konstanter Strom benötigt, der unabhängig von der Oberflächenform der Elektroden sein muss. Soweit mein Video zum Thema Gleichspannung und Gleichstrom. Vertiefen könnt ihr das Kapitel wie immer auf meiner Projektseite. Danke fürs Angugge und bis bald!